Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorstellung in Hanul. heute. Mal kein Lok, mal kein Triebwagen, sondern ein Baum. Und was hat es mit diesem Baum auf sich? Das schauen wir uns gleich an in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. noch Micro Motion, so heißt die Kategorie, aus der dieser Baum kommt und es ist wirklich ein sehr schöner und interessanter Baum, denn was ist hier so besonders dran? Ihr könnt es hier schon sehen, wir haben hier einen elektrischen Anschluss und was können wir damit machen? Wir haben hier eine kleine Dame oder ein kleines Mädchen an einer Schaukel, hier können wir es schön sehen und jetzt achtet mal drauf, wenn ich sie loslasse und zwar zack, sie hängt sich fest, dort unten drunter ist ein Magnet mit einem kleinen Motor und dann einer dementsprechenden Stromversorgung von 16 Volt gleich oder Wechselstrom haben wir hier die Möglichkeit, die Dame oder das Mädchen schaukeln zu lassen von Geisterhand, Sprich, man hat diese Platte mit dem Baum, den man dann in die Anlage einlassen sollte oder vielleicht in irgendeiner Art und Weise dann halt hier auch verkleiden sollte. Dann kann man das Ganze schön auch mit äh, noch Grasmaster zum Beispiel dann begrasen und äh, dann hat man eine wunderschöne kleine Szenerie, in der ein kleines Mädchen an einer Schaukel am Baum schaukelt. Ja, wir haben hier eine große Eiche, sehr schön detailliert. Noch typisch muss man sagen, wir haben hier eine kleine Platine, auf der man auf diesem blauen Kasten hier eine Schraube hat und an dieser Stellschraube kann man die Geschwindigkeit, also sprich die WIP-Geschwindigkeit des Mädchens dann steuern, entweder langsamer oder schneller. Das Ganze wie gesagt hier einmal an 16 Volt Gleich- oder Wechselspannung anschließen und schon kann das lustige Schaukeln beginnen. Ja Freunde, ein kurzes knackiges Video. Das muss es auch mal geben. Das war es auch schon mit dieser kleinen Produktvorstellung in H0. Wir werden uns natürlich die Funktion im Detail anschauen. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits zu diesen oder anderen Produkten offen sein, kein Problem. Gerne hier die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine Mail schreiben unter info at Möchtet ihr diesen Baum haben? Auch kein Problem. Einfach in unseren Webshop gehen www.modellbahnunion.com. Die Artikelnummer eingeben. Wir haben hier die Artikelnummer 21768. Einfach auswählen, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Das war es auch schon jetzt mit unserem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spaß euch beim Bauen und beim Züge fahren lassen. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut und Tschüss.